In dieser Studie haben wir auch nachgefragt, wie sie zur Musik stehen. Dabei ist aufgefallen, dass sie sich als unmusikalisch bezeichnen, weil sie glauben, dass sie nicht singen können. Wie gut können durchschnittliche Laien tatsächlich singen? Happy Birthday, do you... Der Psychologe Simone de hat untersucht, wie gut durchschnittliche Leute singen können. Für das ist er auf die gegangen und hat Leute gefragt, ob sie ihm nicht das Geburtstagslied vorsingen können. Die Aufnahme hat er dann verglichen mit welchen von professionellen Sängern. Das Ergebnis? Sie sind ein bisschen schlechter, aber niemals so, wie man gedacht hat. Man stellt sich das so vor. Da ist etwa der Durchschnitt. Die meisten sind eher drunter. Dann kommt eine grosse Lücke und nachher kommen Profisänger.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 An musische Leute können Töne oder Melodien kaum voneinander unterscheiden. Also diese Melodie und die Melodie tönen gleich für sie. Wenn du gerade Probleme Problem hast, um die beiden zu unterscheiden, geh doch auf tonedeftest.com.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 dann bist du heutzutage sicher musikalisch. Danke vielmals fürs Schauen. Wenn ihr mehr möchtet über den Sinn von Musik wissen, klickt dann auf das Video. Wenn ihr mehr über meinen Kanal erfahren, ich ich euch einen Link hier unten in der Beschreibung Vergesst nicht zu mir folgen, bis bald!